Ja, hallo Leute, hier ist euer Thomas von Doors World. Ich sitze da gerade in einem Hotelzimmer in Morelia und es regnet draußen, es hat ein Gewitter. Jetzt bin ich ins Zimmer gegangen und mir jetzt einmal Zeit, ein Video zu schneiden. Und ich schneide jetzt gerade ein Video über di Bravo. Und äh, ja, es wird so ein Impressionsvideo werden, also mit ein paar Szenen und ein bisschen mit Musik unterlegt. Ich hoffe, euch gefällt es. Äh, Bravo ist wunderschön dort und äh, ich müsste euch, also wenn sie in Mexiko seid, ist es auf alle Fälle erzielt, das Essen, die Landschaft, die, die Stadt an sich, echt ein tolles Erlebnis. Ich hoffe, ich bringe es mit dem Video einigermaßen rüber ja, und freue mich, wenn es mir treu bleibt, mein Channel abonniert ein bisschen in die Kommentare schreiben, wäre super für die YouTube-Statistik und natürlich Daumen hoch, also alle drei abonnieren, Daumen hoch und kommentar schreiben ja und jetzt geht's los mit dem video So, das war's Video. Ich, ho ich hoffe, euch hat es gefallen. Uh, Wollte mich nur damit verabschieden und jetzt gibt es einen kleinen Abspann. Baba!